Willkommen zurück zu Pokémon Silber, wir sind hier letzte Folge angekommen in Vertania City und werden nun mit den Leuten sprechen. Hey Kleiner, ich hatte gerade einen doppelten Espresso und ich bin total aufgedreht. Ich brauche jetzt jemanden zum Reden, und zwar dich. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich war ein Experte im Fang von Pokémon, glaubst du mir? Äh, ja, sicher. Also gut, ja, ich war wirklich etwas besonderes, das kann ich dir sagen. Cool. Was ist, wenn ich Nein sage? Hey, kleiner. Ich hab einen Top hat voll geil geschmeckt. Ich bin es richtig heftig drauf. Okay, cool, aber du kannst keine Pokémon fangen. Was? Du kleiner Frischdogs! Wenn ich etwas jünger wäre, würde ich dir schon das eine oder andere zeigen. Sorry. Blöde. So, hier können wir durch mit dem Zerschneider und zwar auf der anderen Seite hier. Ist ein Item. Ein, ein Item. Hä? Was ist das Item? Ist das irgendwie unsichtbar geworden? Hm? Also normalerweise ist hier ein Item. Ich weiß nicht, wo das ist. Oh, anscheinend ist es weg. Cool. Dann halt nicht. Ja, normalerweise kann man eigentlich auch hier lang gehen. So. Cool Zocke. der ja. tanja City. Das immer grüne Paradies. Trainerhaus. Der Club in dem po in dem Top Trainer kämpfen. Cool. Ist das neu? Ich glaube nicht. Ich glaube das gab es auch schon in äh, Feuerrot, grün. Also ja, in diesem Spiel ist es neu so gesehen. Ich habe gehört, dass man viele Items in Britannia erhältlich Zumindest also, meine ich mich daran erinnert zu haben, dass es das in ähm, Feuerrot und grün gibt. Sogar also, hier drüben gab es doch jemanden mit einer TM, ne? Ja, aber falsch rum. Ich glaub, von oben dann. Ich muss surfen? Ah ne, bitte einfach. Okay, gut. That's easy. Mmh, ich bin wohl in der Sonne eingeschlafen. Ich hatte diesen Traum von einem Traumator, das meinen Traum fressen wollte. Das ist doch merkwürdig, nicht wahr? Na Was ist das? Wo ist diese TM hergekommen? Unheimlich! Hier, ja, nimm sie bitte! Okay, danke! Und allem den windows hand falls ihr ihn gehört habt. Yeah! TM42 enthält Traumtrösser. Das ist gleichzeitig die Zeit zu allem. Okay. Cool. Ja, in der Time gibt es sonst nicht mehr so viel. Das meiste haben wir erkundet. Wir gehen gleich nach unten gehen, nach Alabastia, und da werden wir einen sehr bekannten äh, Professor finden. Da gehen wir jetzt gleich hin. So, aber erstmal muss ich noch hier ein bisschen den Rest machen hier. Hallöchen. Mein großer Traum wäre es, arena zu werden. Okay. Ich habe gehört, dass die Pokémon-Arena auf der zinnoberinsel verschwunden ist. Ich frage mich, was das Pyro dem Arena-Leiter geworden ist. Ja, da wollen wir nämlich heute hin. Zu Pyro. Zur zinnoberinsel Und gucken, was für Mysterien das für uns haltet. Um oh, Himmels Willen ist der Arenaleiter von Vertania. Ich will ihn herausfordern. Ja, in Vertania gibt es auch eine Arena, aber ich bin extra ignoriert, da wir sowieso noch nicht rein können. Das ist nämlich die letzte Arena. Wir müssen nämlich sowieso da zu Pyro. Naja, Spoiler. Wer jetzt gedacht bei einem alten Spiel. Warst du schon der auf der zinogal Es ist gleich die nächste Insel südlich von hier. Na, da müssen wir hin. Der Arenaleiter ist hier total cool. Okay. Interessant. Wer ist denn das? Könnt ihr mir nicht sagen, ne? Soll ich mal kurz gucken, was ist das hier eigentlich? Wir kamen im Trainerhaus, dem neuesten und erlebnisreichsten Ort von Vitina City. Nur Trainer haben hier Zutritt. Du kannst gegen die Besten der Besten antreten. Geh nur die Treppe hinunter. Okay. der City ist dem Indigo-Plator am nächsten. Man hat diesen Ort erbaut, weil ihnen so viele Trainer auf ihrem Weg zum indigo passieren. Nehme an, du kannst nur dann Champ werden, wenn du viel herumkommst und so viele Kämpfe wie möglich austrägst. Der Champ von Alabastia bereiste alle großen und kleinen Städte in Kanto. Cool, und so wie wir. Puh, ich höre eine Zeit lang auf mit Kämpfen. Okay. Hier ja, werden Übungskämpfe abgehalten. Ich würde lieben gerne sehen, wie Trainer aus Judo kämpfen. Ja, machen wir das mal. Was sind hier eigentlich so Texte? Bei den Trainingskämpfen gelten keine Regeln oder Vorgaben, wie bei den Feldkämpfen ist alles erlaubt. Okay? Übungskämpfe werden unten in der Übungshalle abgehalten. Auch erfahrene Trainer können gerne teilnehmen. Wollen wir das mal machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das mal in der Bonus-Episode. Vielleicht mache ich das. benutze ich es auch zum Trainieren. Ich weiß ja nicht, was das ist. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt anfangen würde zu machen, ich glaube, dann wäre das die Folge. Was ist hier eigentlich? Hallo? Doch so dir viele Gedanken darüber, wie du deine Pokémon nennen sollst. Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn sie Spitznamen haben. Was sind Habi, ein Habitag und Fratzi, ein Fratfratz. Ja, noch kreativer geht nicht, glaube ich. Cool. Super ah, cool. Wow, episch. Da oben steht doch jemand. Ist das vielleicht der Arena-Leiter? Oder ist das nur ein alter Sack, wie der wieder Espresso gedrucken hat? Finden finde es jetzt heraus. Pokémon -Arena von Wettaner City, Leitung. Der Rest des Textes ist unlesbar. Bis vor kurzem gab es in dieser Pokémon -Arena keine Leiter. Mann aus Alabastia ist hier nur Leiter geworden, aber er ist auch unterwegs. Hm, Moment mal. ein Moment mal, ein Typ? aus Alabastia, der immer verreiste? Und dann hier eine Rinderdette wurde? Ha. Man kann zwar einfach rein Und alles ist voll mit Lego-Blöcken Aber hier ist nichts Die Trainer kommen erst, wenn wir die Nerinderdette finden Wo der wohl ist? Naja, ich würde sagen Wir gehen mal nach Alabastia runter Und dann auf den Weg zur Zinnoberlinse Da können wir nämlich nur hin, wenn wir in Alabastia sind Äh, what the fuck? Ich kann nichts so mehr machen. Okay, keine Ahnung, was gerade mit meinem Spiel passiert ist. Es hat nichts mit der Tastatur zu tun. Einfach dem Rollator hat mich nur noch nach links laufen lassen oder so. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber okay. Dann ist das halt so. Ja, musst du kurz das Spiel neu starten. Geil, auf jeden Fall habe ich noch nie gehabt. So ein Problem. Naja, ist nicht so schlimm. So, wir gehen jetzt nach unten, nach Alabastia. Mit der schönen, schönen Remix-Musik. Ja, ich war mir nicht in den Gras. Das ist einfach nur radfratzen Glaubst du, ist so langweilig? Schön, teil Talgeschirr, würde ich sagen. Guten Tag. Wenn sich zwei Trainer begegnen wollen, wenn sich drei, zwei zwei bekämpfen, be, be der will kämpfen. Ja, der will kämpfen. Ich weiß nicht warum der hier ist, der Björn. Was? Ein Rosana? Also, komplett unpassend hier. Stellt euch vor, äh, ihr fängt an der Wahl an, kommt zuerst mal auf diese Route. So, oh cool, Taubsied, oh cool, Radfratz. der Typ, ich hab eine Rosana, lass uns kämpfen. So, komplett aus dem nächsten Pass. halt überhaupt nicht hier dazu. Hättest du nicht irgendwie, weiß ich nicht, radikal haben können oder. Ach, keine Ahnung, irgendwas, was das passen würde. Und nein, Kusilla würde auch nicht passen. Ich spule nicht vor, weil ich am Schlafen bin und nichts zum Gegenhalten habe, glaube ich. Alter, wie lange schlafe ich? Ah, oh, geht doch. Alter, wie lange habe ich geschlafen? Boah, ey, das hätte ich hier nicht vorgespult, das hätte mich richtig aufgeregt. So, Rosanna, hau ab. So, was hast du noch? Electek. Ja, Electek. Ist okay. Passt auf jeden Fall mehr als Rosana. Death. Bye, bye. Bye, bye, bye. Du bist tot. Du. Was? Hey, sollst du sollst nicht überleben. Bam, weg mit dir. Geht doch. Ein Magmar. Ein Magmar. Magma, Electek und Rossana. Also Magma und Electek, beide passen zueinander. Aber was ist mit Rossana so komplett random pick? Oder bin das nur ich, der so denkt? Bye, bye. Hey, überlebt nicht! Du sollst sterben! Geht doch. Meine Jüde. Ah, ich habe erneut verloren. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Trainer kämpfen, wenn sie sich begegnen. Ja, wir sind in der am Ende der Afterstory. Nee, ich glaube, das wusste ich jetzt noch nicht. Er er sich umdreht, das ist richtig paranoid. Alles okay? Ich bin der einzige Trainer, der hier vorbeikommt. Glaub mir, du bist der Einzige mit mir auf dieser Route. Es wird niemand mehr auf diese Route kommen. spanne dich, Alter, wieder abdreht. Holy shit. Hi. Du da, willst kämpfen? Okay, ähm... Anscheinend lag ich falsch. Da ist noch jemand, die kämpfen will. Die Ilka. Die Ilka hat... Uh! Okay, wollen wir Freunde werden? <lacht> Anscheinend haben wir gleich einen Pokémon geschmack du. Auch wenn ich sie nicht im Team hab. Ist es ist trotzdem... Äh, ja, egal. Äh, Stani! Er ist das? Star der Show! Stami, Stami, Stami. Er ist der Star so. Ist voll, okay. Sleeper. Ich mach mich hier nur zum Wünschen, deshalb lass ich lieber. Ich mach mich hier nur zum Panflamm. Versagt und weg! Du bist stark! Du hast offenbar hart trainiert! Jo. Ja. Route 1, Alabastia, Betania City. Normalerweise kriegt man hier einen Trank, aber ihr ist nichts. Vielleicht lohnt nicht mal Item, aber keine Ahnung. Und hier sind wir in Alabastia, die allererste Stadt in Pokémon Rot und Blau. Ich trainiere auch Pokémon, sie dienen mir als Leibwächter. So, und hier haben wir früher gewohnt. Haus von Rot. Das ist der Standardname von Protagonisten. Der wohnt hier. Und das ist seine Mutter. Hi! Rot ist schon seit langem fort. Er hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe keine Ahnung, wo er oder was er tut. Wenn man nichts hört, soll das ja heißen, dass es ihm gut geht. Aber ich mache mir Sorgen um ihn man sein Zimmer schnüffeln? Was hat er denn hier Schönes? Was ist das denn? Mike spielt Nintendo 64. Mach besser weiter, du hast keine Zeit zu verlieren. Warum? Wa wa warum ist ein? geht okay, zum allererst, warum liegt hier random einfach ein Fernseher rum, wenn hier ein Tisch ist? Oh, was ist denn jetzt? Ich bin gerade am Joke explain Hier ist gut ruhig, wie stehen die Dinge, mit zu kämpfen. Nein. Also warum ist hier ein Fernseher auf dem Boden, wenn hier ein Tisch ist? Du kannst einfach draufstellen. Warum liegt die Konsole auf dem Boden? Ja, okay, gut. Äh, aber hatte er nicht eigentlich eine NES? Warum ist, hat er eine random die Nintendo 64? Hat sich die Nintendo 64 leisten können? Ist aber dann losgezogen, um vielleicht besser Pokémon-Trainer zu werden. Ja, warum hast du die dir dann geholt, wenn du die spielen kannst? Alabastia, eine Stätte des Friedens und der Reinheit. Haus von Blau, der Rivale. Und hier gibt es Schwester. Sarah. Hi, mein kleiner Bruder ist auch in, der in Wetter in der City, aber er verlässt die Stadt so oft, dass die Trainer Fähigkeiten bekommen. Och man, jetzt hat es gespoilert. Och man, diese blinde Kuh. Meine Güte, ja. Ich wollte ein geiles draus machen, weil vielleicht hätte es ja rot sein können. Aber nein, es ist blau, der Arendelleiter. Ja, jetzt hat es gespoilert. Dankeschön. Ich auch Pokémon, sie dienen mir als Leibwächter. Okay. Ah, das haben wir schon, ne, ja, das haben wir schon. Das hatten wir schon. Die Technik ist unglaublich, du kannst jetzt Pokémon durch die Zeit senden, wie E-Mails. Was? Wow! <lacht> Professor Eich, Pokémon-Labor. Schon ziemlich heftig, wie Pokémon wie E-Mails verschicken. Wow! Und hier wohnt Professor Eich. Ja, er wohnt in seinem Labor. Die Forschungen des Professors kommen dank deiner Arbeit am Pokédex sehr gut voran. Professor Eichs Pokémon Talk wird in Kanton nicht im Radio gesendet. Das ist schade, ich würde es gerne hören. Aber wenn er gerade in Yoto ist und den Radiosender zu unterhalten, warum ist er dann auf einmal hier? Ach egal. Erzähl es keinem, aber Professor Eichs Pokémon Talk wird nicht live gesendet. Ach so, oh, okay. Ist mal, was im Müll? Der, das dritte Pokémon, das nicht gewählt wurde zum Beispiel? hier nee, ist nichts. Hier ist, <lacht> ist nothing but trash. Okay. Mike, schön, dass du den weiten Weg nach Kanto gemacht hast. Was hältst du von den Trainern hier draußen? Ziemlich stark, was? Ah, du sammelst Orden, der arena von Kanto. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer für dich ist, aber du sammelst wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du sie alle hast. Ich gebe dir dann ein Geschenk. Streng dich weiter so an, Mike. Wie geht es mit dem Pokédex voran? Mal sehen. In deinem Pokédex steht. Äh, Ja, nicht viel. Du bist immer besser. hast Aber noch einen langen Weg von dir. Ba -bam -bam -bam. Ja, ich mach den noch nicht voll. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, dann schau doch wieder rein. dokili oh So und jetzt? Wenn es nicht drauf kommt, ich äh, erkläre es mal, man muss hier einfach rüber surfen zur Nobelinsel von Alabastia aus. So. Hier gibt's es noch hohes Gras, was man Bock hat. Hier gibt auch glaube ich ganz coole Pokémon gut gelevelt. Und ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Ja, doch, okay, hier gibt es ein paar Trainer. Actually, wusste ich nicht. Ich dachte, das ist einfach ein ganz normaler, straighter Weg zu sind, Aber ne, hier sind noch ein paar Trainer. Da kommen wir dann machen wir die. Ähm... Wenn wir die dann machen, dann möchte ich gerne Pokémon vornehmen, was nicht Garados ist, weil das macht keinen Sinn. Ovo zum Beispiel könnte ein bisschen Level gebrauchen. Und hier gibt es ganz viele Tentakas. Das ist zu Hause von Tentara. Hi! Wir sagen jetzt alle hier Hi in Kanto, das ist unsere Begrüßung. Ich wollte mich gerade mit Sonnenmilch eincremen. Ja, kennt ihr das doch in der Alola? Wo alle Alola sagen zur Begrüßung? In Kanto sagen sie alle Hi. Nein, in diesem Spiel gibt es kein Hi-Pokémon. Außer ich bin gerade dumm und vergesse eins, aber ich glaube, das gibt es nur in den drei. Das erste Hi-Pokémon. Welches dann kein Nivania sein müsste da bye-bye. Oh, Jom, ich fresse gar die zum Frühstück. Nom. habe über die bitte nachmachen, Jurope ist bestimmt der äh, gefällte Lebewesen auf der Erde. Ich habe Angst vor einem Sonnenbrand. Ich muss mich vor Hautreizungen in Acht nehmen. Ach so, sie hat Angst vor Sonnenbrand und benutzt deshalb Eis-Pokémon, damit ihr abgekühlt wird. Oh, hi. Oh, langweilt mich, lass uns kämpfen. Ja, der Typ hat sich. Er hat so am Angeln. Und dann sieht er so dieses Labras vor sich. Oh mein Gott, ein Labras! Oh, nein. Es ist nur. Nur ein shiny Garados mit einem Menschen drauf. Na komm, dann können wir mal kämpfen. Okay. Bye, bye. Hey, auf zu überleben. Krisenpleite. Ich widme mich wieder dem Angeln. Jo, mach das. Ba-ba-bam, ba ba Sind wir schon da? Wir schon. Und da. Ach so oh fuck, wir sind, äh, ups. Irgendwie falsch, wir müssen hier lang. hier nach links erstmal okay. Ja, war rechts die Insel, hat man schon gesehen, die Insel, das ist der Teil. Mach weiter so! Weiter so mit was? Mit schwimmen? Was mit dir? Ich weiß nicht, was du von mir will. Ein Moorlord. Oh, er will mehr Mord, weg mit ihm. Oh, schön, schön. Ja, Up sind sehr, sehr wichtig momentan. Wir wollen ja das Ende des Spiels erreichen, dafür brauchen wir ein sehr hohes Level. Ist auch noch nicht wieso. Aber eigentlich weiß es schon jeder, aber ich sag trotzdem noch nicht wieso. So, ich spule jetzt hier vor, weil... es äh, ist ein bisschen langweilig, weil ich wollte mit dieser Folge weg bin. Nicht an Kämpfen, sondern eher an Story. Und ja. Hast du, äh, hast du Wasser geschluckt oder was? Hast du es einfach geschluckt? Dieser arrogante Typ war beim Vulkan auf der Zinnoval-Insel. Arrogante Typ. Okay. So und hier sind wir an der Tsinober-Insel. Ziemlich Klein Hier ist eine Nachricht Die Pokémon Arena der Zinnoberinsel Wurde auf die She Seeschauminsel verlegt Pyro Wie bitte? Was soll das denn heißen? Tsinober-Insel. Die feurige Stadt brennender Berg Begierde Okay Ja, wenn das nicht das obvieste. Ein Item ist, was es gibt, dann weiß ich auch nicht. Bam, bam. Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Ich war einmal ein Champ, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieser nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Wer dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Seh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur erhebt, ist alles im Nu. So ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner sehe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuche die Arena in Betania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. <lacht> wie das ich so einfach wie mit so einem weg teleportiert. Wow. <lacht> okay, das war ganz einfach zu geil. Und bei diesen Menschen im Pokémon Center? Warum ist hier auf ein Pokémon Center? Pyro, der Arenaleiter auf der Zidoma-Insel, lebt in einer Höhle auf den Seeschauminseln. Wir müssen einfach weiter nach rechts schwimmen. Der Vulkanausbruch ist jetzt ein Jahr her. Wow. Das ist äh, ziemlich Pech. Aber jetzt mal ganz ehrlich. In allen Kanto-Spielen. Also alle Gen 1 Spielen. Hat man da irgendwo jemals bei der zenober in einen Vulkan gesehen? Ich kann mich da nicht an einen Vulkan erinnern. So, wir schwimmen jetzt hier rechts weiter, und dann kommen wir eigentlich zu den direkt schon zu den Seeschauminseln. Wir müssen direkt nebenan sein, soweit ich weiß. Oh, da will jemand kämpfen. Nicht das, sondern er. Ich denke es ist unmöglich, den ganzen Weg nach Jot zu schwimmen gerade, wir kaufen leider in dieser Folge nicht die Arena. Was ja schade ist. Eigentlich wollte ich in dieser Folge schon direkt die Arena machen. Na gut, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge zwei Arenen machen. Denn wer kann sich schon denken, nach Büro kann man direkt Gary machen. Wie so blau. Gary, blau ist die gleiche Person. Yippie! Ich will mal auch in Teichen und Flüssen. Cool. Okidoki, la la ba. So, aber ich möchte noch kurz zu den Seeschwarminseln schwimmen. Das wäre doch noch ein Ziel. Dann können wir direkt der nächsten Folge direkt reinhauen? Sind die hier? Ja, hier sind sie. Was steht auf diesem Schild? Arena der Zinobal-Insel. Leitung Pyro. Moment mal. Das hier soll die Arena sein? Diese kleine Höhle hier? Hier ist nichts. Hier ist sonst nichts. Diese Höhle soll die Arena sein?